Äh, versteht mich, dass ich da ein Dreckschissglas genommen habe ne? also die sauberen brauche ich selber noch ja, das ist jedenfalls ein ganz dunner Wolframfaden das ist in solchen, ich glaube in Föhnen ist das mit verbaut ne? das hier ist das Drahtzeug drumherum die halten sehr hohe Temper Temperaturen aus ja, unten das ist äh, eine Edelstahl-Keramiklüsterklemme äh, ja? das ist die Hälfte davon und dann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 Nichts. Okay, gehen geh, wir geh etwas weiter weg, dass ihr seht wie ich das hier ran schließe. Ah ja, da schau her, der fließt sich jetzt wieder am Ast ne? mhm. und hier haben wir wunderschönes Plasma.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 Ja, so einfach wird es wohl nichts werden. Da brauche ich wohl noch etwas Hilfe dabei. Aha. Aszillieren tut er. Wasser dürfte so ungefähr bei 70 Grad jetzt sein. Ne? Anhitzen stand da irgendwie drin, aber ja, jetzt habe ich die den Wolfreiben trotz so weit runter, dass er das Ding sogar schon fast berührt und selbst dann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 Nichts. Na, ja, dann müssen wir halt doch mal Netzspannung nehmen, wa? Na gut, ist es soweit. Die große Netzspannung kommt. Na, ja, ich bin gespannt, Leute. Uhuhu. Bereit? Uhuhu.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 Direkt ins Netz gegangen mit einer Gleichrichterbrücke und dass das einen vollkommen kurzen in der Leitung gibt, noch eine 10 Ampere Sicherung dann durch ist, ist ja kein Wunder. Ne? Weil in der Originaleinleitung haben sie ja einen Lastwiderstand mit dazwischen. Ja, ich habe leider keinen 50 Ohm äh, äh, Widerstand, 1 Ohm, nee, Ohm Widerstand. Ne? 50 Watt habe ich leider keinen da. Aber ich habe mir gedacht, zwei 25 Watt Glühbirnen in Reihe tun es ja genauso. Hm. Ja, mal gucken. Ja, jetzt habe ich hier nur noch Gleichrichter mit einem D ganz hinten dran. Und das heißt bei denen, dass sie bis 200 Volt gehen. Ich weiß nicht ganz genau, ob man da 230 Volt draufjagen sollte. Deshalb gehe ich jetzt das Sicherheit mal mit einem Step-Down-Transformer, der aus 220 Volt oder 230 Volt 110 Volt macht und maximal 100 Watt liefert. Er. Also müsste vollkommen ausreichen, wenn ich hier 50 Watt dranhängen habe. Hm. Ja, sind wir halt mal wieder gespannt. Na dann, auf ein neues. Seid ihr bereit? Aha. Na ja gut. Ein Blitz bildet sich noch nicht drin. Ne? Und die Lampen leuchten nur ein bisschen. Da hm. ja, soll ich wirklich mit 230 Volt drauf gehen. jetzt noch mal wieder mit direkt 230 volt aber zwei lampen mit dazwischen geschalten okay, und ah. also die lampen leuchten zwar schön aber hm, mehr als blubbern tut es da drin auch nicht ne? hm, na gut jetzt haben wir noch die option die lampen parallel zu schalten no? Zerlaber. Hm. Pudel wie Sau. Lampen leuchten schön. Aber kein Blitz im Glas. <lacht> Hier jetzt noch mal die genaue Anleitung so wie es ich gemacht habe. Also, 3 12 Volt Batterien in Reihe geschalten, dann mir einen Mega Widerstand gebaut. Also, jeder so ein Widerstand hat 0,56 Ohm gehabt. In der Originalanleitung stand, dass man einen 1 Ohm Widerstand mit 50 Watt Belastung bräuchte. Ja, einer von mir hier hat 4 Watt Belastung. Die sind immer noch ein bisschen warm. Ganz schön an die Grenze gekommen. Also, insgesamt komme ich ja auf 40 Watt bei 1 Ohm. Ja und dann wieder drin beschrieben das in reihe dann hier anschalten nun denn mit ja ich habe nur einen 40 watt widerstand mit einem oben hm. auf ein neues Krass, heftig! Ausschalten! Wuhu. Juhu! Jetzt stinkt hier ganz schön. Krass, krasse Sache. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, also. Mm. Ho, ho, ho, ho. Wie destilliertes Wasser doch stinken kann. Na gut, hier das mit diesen Krokoklemmen, da ist natürlich ein Haufen Strom drüber gegangen. Ne? Aber ja, hat gut funktioniert. Ne? Einfach dann die Flasche. Also die zwei ähm, Kohlestäbe ganz nah aneinander, sodass sie sich berühren und dann ganz langsam mit dem Schraubstock dann zudrehen, damit sie auseinander gehen. Ja und irgendwann hat man dann den Punkt und wow, schön. Naja, endlich funktioniert mal was. wollen wir die zweite version mit ordentlicher hier guckt ein bisschen raus mit ordentlicher wolfram anode ne, was dann ganz ganz hohe temperaturen angeblich aushält Und Mal probieren wie das funktioniert Die Dioden werden ganz schön abgenutzt. Hm. Irgendwie muss man sich dann noch ein bisschen was anders ausdenken. Ganz so optimal ist es noch nicht.